When the power is gone and the lights go down, the storm will come and brighten up your sky. Flash into your home, shake you to your bones, peer into your soul. Light of intelligence, the light of love, all those kind of things that carry light, a person needs to be grounded. Gemeinsam mit unseren Studierenden und dem Grassi-Museum in Leipzig untersuchten wir textile Handwerke, insbesondere natürlich Stickereien und deren Bedeutung im Kontext von Kultur, Tradition und Moderne. Die Schwerpunkte Handwerk, Digitalisierung und Nachhaltigkeit stehen im Fokus des Modestudiums der Makromedia-Hochschule in Leipzig. Wir bieten die Möglichkeit, parallel zum Studium Kurse zu belegen, die besonders Interessierte auf einen zusätzlichen Berufsabschluss vorbereiten im Schneiderhandwerk. Wir fördern junge Gestalterpersönlichkeiten, die aktuelle Zeitgeschehnisse, globale und gesellschaftliche Tendenzen erkennen und das künftige Berufsbild der Modedesigner prägend mitgestalten.